Hi, äh, Ralf von Karsten. Ähm, nächste Woche fahren wir nach äh, DrupalCon und wie man hört, im Hintergrund wird fleißig gearbeitet hier. Ähm, wird bei uns auch fleißig gearbeitet? Machen wir uns äh, nur eine schöne, schöne Woche oder ähm, was machen wir da überhaupt? No. Ja, also ich hoffe dass die Pools gut beheizt sind so. weil es ist eigentlich also das dürfen die Mitarbeiter nicht wissen dass wir natürlich nur hinfahren um uns da zu entspannen so. ja, okay. dann keine Fotos, also, kann ich das, das teuerste Videos. Hotel am Platz genommen <lacht> und du kommst in eine Absteige du bist ja auch der Einzige der da arbeiten wird Nein, natürlich fahren wir wegen Dupler hin also ich meine was ist die Frage also, ähm, es ist Aber natürlich mittlerweile schon ziemlich anders zu einer Drupalcon zu fahren, als zu ersten Drupalcon zu fahren. Also bei der ersten Drupalcon in Paris war ich völlig platt, habe drei, vier Stunden Views äh, Training irgendwie mitgemacht, war dann noch platter. Bin eigentlich schlafen von meinem Stuhl gekippt und habe gelernt wie ein Blöder. Mittlerweile fahren wir eigentlich eher hin, um, um Kontakte zu pflegen. Ja. Mhm. Also da sind genügend Leute aus der internationalen Community, auf die ich mich wirklich freue, einfach wieder zu sehen, mit denen abzuhängen und mal rauszuhören, was sie denn jetzt mit Drupal machen, mhm. die neuesten Modulideen aufzuschnappen und ähm, sich dann halt so einfach anzuhören, was so ist. Ich meine, Drupal 8 ist noch akuter, als es jetzt irgendwie in, äh, beim Batcamp in San Francisco war und mal gucken, was geht. Da war ja gerade vorgestern ein Blogpost zum Beispiel von, Entschuldigung, der Blogpost von Dries war von letzter Woche. Ähm, da habe ich also die Hammermeldung für mich raus gehört, dass Twig zum Beispiel nicht in den Core kommt. Letzte also vor zwei Tagen war dann halt ein Blogpost, ähm, wie wir Twig jetzt doch bitte im Core drin lassen und es nicht wieder rausschmeißen. Und solche Sachen sind einfach ja. super interessant. Ne? Also, das wird ein heißes Thema sein auf dem Core, nehme ich an. Ja, Drupal 8 auf jeden Fall. Twig, ja. ich weiß nicht, wie heiß das wirklich wird. Da gibt es so viele geile Themen, also äh, globaler. Ne? Aber ja, Twig ist ja. für mich eine unheimlich interessante Sache, weil auch wenn ich Template-Engines nicht mag, würde ich sie wirklich gerne im Core sehen. Also, ja. okay. und, <lacht> also, ja, also eine, eine Drupal-Con ist einfach unglaublich, unglaublich anstrengend. Das macht das Natürlich total viel Spaß, aber das ist man ist morgens äh, dabei, man, man, man äh, ist in den Sessions drin, ja. äh, man, man spricht mit den Leuten, dann ist es natürlich, wenn wir jetzt nach, nach in die USA rüberfahren, haben wir natürlich auch die Chance da hier nach, nach Europa, nach Deutschland rein zu berichten. Ähm, das heißt, es werden nicht sehr viele äh, deutsche Teilnehmer da sein, äh, was heißt, dass wir auch eine gewisse Ansprüche haben an, an, an Berichterstattung, an, an Bloggen. Wir werden mit den, mit den Leuten zusammen essen gehen abends. Wir haben endlich auch mal die Gelegenheit, eigene Mitarbeiter, die US, also wir haben jetzt eine Mitarbeiterin, die in den USA arbeitet für uns, die überhaupt mal zu treffen. Also das ist alles unglaublich viel. Das ist toll, das macht Spaß, aber es ist wirklich auch platt. Und danach werde ich nochmal zehn Tage Urlaub machen. Und äh, die werde ich auch brauchen. Ja, sehr schön. Und ähm, also es, so wie ich das verstanden habe, ich, bin, also ich werde zum ersten Mal dabei sein. Und es teilt sich auf so ungefähr in die Sprints und in diese, also in den Sessions. Ja, okay. naja, ein Tick anders. Also die Sprints sind ja halboffizielles Programm. Und jetzt gerade weil Drupal 8 auch kommt, besprinten natürlich alle wie wahnsinnig. Also Cathy ähm, hat uns ja zugeteilt, dass wir sobald wir ankommen in Sprints gesteckt werden, in Arbeitslager und dann war es das erstmal. <lacht> also zu, äh, einfach um das, äh, das Verständnis, also Cathy ist unsere Mitarbeiterin, ja. die in den Staaten ist. Äh, und, und halt auch ist unheimlich sehr, viel organisiert, ja. ja. ja. Und macht, also macht sehr viel um die Community und organisiert sehr viele Sprints und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass viele Leute überhaupt an Drupal 8 arbeiten. Ja. Ja, okay. ja, sie organisiert sehr viel Arbeit, sie arbeitet auch mit, aber sie organisiert sehr viel Arbeit. Sie, sie liest die ganzen Issues durch, schreibt Zusammenfassungen, damit die Leute wissen, was zu machen ist, was wichtig ist. Also Sie, sie sorgt wirklich für Informationsfluss in jede Richtung, bloggt äh, und wie gesagt arbeitet noch mit und, und teilweise hilft es uns bei unseren Projekten auch ja. noch mit. Also deshalb habe ich auch diesmal keinerlei Chance auf Sightseeing und Urlaub, weil Kathy halt alle Sprints für uns organisiert hat. Ne? Also, Sollte das ähm, nicht andersrum sein, nee. also die Geschäftsführer werden eingeteilt nee, und die <lacht> Chance <haben wir lacht> vertan. <Afträge. lacht> naja, auf jeden Fall, also die Sprints sind halboffiziell, beginnen aber mindestens schon Samstag vor der Con. Mhm. So, ähm, dann sind, ist es ja nicht nur eine Con diesmal, sondern drei. Symphony ist ja auch da und ich habe die anderen ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Es ist aber auch nur WebCon, die dabei ist, die fangen mhm. glaube ich auch am Montag an. Also das Programm ist insgesamt größer, wo man auf jeden Fall mal hingehen kann. Für Uns wird es wohl primär so sein, dass wir aber sprinten, ein bisschen bei den anderen beiden mal vorbeischauen und ab Mittwoch fängt die Con dann an. Mittwoch Donnerstag. Dienstag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau. Eigentlich war ja Freitag immer der offizielle Sprinttag. Da wird auch gesprintet, aber das, wie schon gesagt, ist es halt drumherum noch viel, viel mehr. Die Sprinten, glaube ich, auch noch fast die ganze Woche danach. Hm. Ähm, und, äh, also wie gesagt, also Drupal 8 ist jetzt eine wirklich besonders intensive Situation, die wir da haben. Und, ähm, also deshalb haben wir wirklich zwei Sachen. Das eine ist dann halt äh, mit den Leuten zusammenarbeiten und abends halt, weiß ich nicht mal, nett weggehen. Und dann haben wir halt die Cons mit allen ihren Sessions, allen ihrem Super-Informationsfluss, wo noch mehr Leute da sind, mit denen man sich dann unterhalten kann. Mal gucken, was dann die Partys sind. Lallebots haben ja schon irgendwie eine Riesenparty angekündigt. Das wird dann auch ganz interessant. Und dann irgendwie, ähm, ja, der macht Urlaub, ich arbeite dann weiter. Naja. Das ist nett. Ja. Und ähm, gibt es Sessions, auf die ihr euch besonders freut? Euch irgendwas ein. Ja, da fällt mir natürlich eine Session ein, nämlich die wichtigste Session, die es einfach gibt, nämlich How to Survive and Thrive at DrupalCon von Robert und Jem. Sie zeigen halt den Newbies, wie man halt so mit Drupal und der Drupal Community so umgeht und es ist einfach immer ein, einfach ein besonderer Akzent. Also es wird ähm, äh, das äh, Buch von Drupal gebetet, bis Jodeln, also ich freue mich da sehr drauf, wenn äh, die äh, gewisse Drupal-Vereinigung aus den Staaten sich mal wieder weigert, das aufzunehmen, wir werden es aufnehmen <lacht> ne? und äh, sofort im Netz verteilen. <lacht> ähm, und ansonsten, gut, die Dreesnote ist Pflichtprogramm, ähm, er hatte mich ja in ähm, also eigentlich sind die Dries Notes ja immer sehr Standard und ich finde sie von daher auch relativ langweilig, wenn man so eine Blogpost liest, weiß da eigentlich was er darüber redet. In ähm, Denver war das recht interessant, wenn ich, wenn ich das jetzt gerade nicht mehr mit Double Count verwechsle, weil er ja seinen Survey, also seine Umfrage halt ja, aufgeschlüsselt ja, hat. Ja. Und in was hat er denn noch in, in also in San Francisco? Also beim Badcamp war es auf jeden Fall auch eine andere. Ich, war das in München oder war das in Denver, wo das dieses Interviewformat war? Wo die das drei war in München, Leute, genau. Das war München, ne? eigentlich, was ja, hier interessant ja. war. Genau. Also bei der Dresden bin ich hin und her gerissen. Es ist Pflichtprogramm, ihm sich anzuhören. Er kann einfach sehr standardisiert und langweilig sein, jubelt die Community hoch. Mal gucken, was er dieses Mal macht. Ich habe großes Vertrauen, dass er in den Staaten. Ähm, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich das Vertrauen, dass er einfach seine Hochglanzpräsentation macht, die von 20 Leuten entwickelt wurde und dass es echt langweilig wird. Aber Pflichtprogramm. Ähm, und ansonsten, ähm, ich denke, ich werde mich ähm, diesmal hoffentlich etwas wacher als normalerweise in die Core-Conversations setzen und mir anhören, was mit Drupal 8 halt so jetzt abgeht. Das interessiert mich einfach am meisten. Und, also sonst interessieren mich Sessions ehrlich gesagt nicht mehr so sonderlich, weil die Sachen kriegt man so mit, liest sie halt und ist halt so dabei. Also mich interessiert dann eher die Leute halt äh, zu nerven, wie denn nun gewisse Dinge wirklich gemeint sind und dann halt da rum zu tingeln und bei den Boffs dabei zu sein. Wobei Boffs immer so gefährlich sind, weil die versuchen, einem Arbeit aufzuhalten. Also gehe ich dann doch was nicht so ist, Was sind Boffs? Birth, uh, uh, uh, Birds of Feathers, das müsstest du besser erklären, wo der Spruch herkommt. Kennst du das? Uh, Birds of a Feather, uh, das heißt okay, Wenn ich unter Druck gesetzt. Nee, <lacht> der Kamera. Übersetzt weiß es, wusste es mir keiner ja. zu sagen. Aber es ist halt ein englischer oder amerikanischer Spruch, dass es hm. halt einfach bedeutet, etwas loszutreten und einfach einen ein... ein, ein, ein, ein ähm, einfach eine initiale Flamme, einen initialen Funken zu geben und ähm, von da aus halt loszugehen. Davon kommt okay. das halt. Aber wie schon wie gesagt, wörtlich übersetzt weiß ich auch nicht, was okay. das heißt. Also ich hätte gedacht, Birds of a Feather heißt irgendwie, dass zusammengehört. Wenn zwei Leute Birds of a Feather sind, dann gehören sie irgendwie zusammen. Vielleicht ist also das Wie also das schon gesagt, es sind eher ja, ein brainstorming, ja, halt, Ideen, es werden Konzepte meetings. vorgestellt, ja. ähm, die werden diskutiert und, und dann kann sich daraus irgendwas entwickeln. Da können Module daraus entstehen mhm. oder. Also, sind schon recht konkret die Buffs. Also, wie ja. wir denken uns, dass Drupal noch unbedingt ähm, äh, dann doch endlich das Kaffeemaschinenmodul braucht. Wie kriegen wir das umgesetzt? Ja, wir schreiben es doch in Java. Nee, wollen wir nicht. Kriegen wir es in PHP hin und dann ja. brauchen wir eine IP-basierte ja. Kaffeemaschine und dann geht das schon. Ja. Na, aber, aber so wie ich raushöre, es wird, es ist schon ein Schwerpunkt auf Arbeiten. Dafür. Also, diesmal auf ja. jeden Fall schon alleine, weil Cathy uns nicht anders lässt. Ja. <lacht> und ähm, ich, ho ich hoffe, Entschuldigung, ganz. Ich, ich hoffe, dass das dass All Miles dabei ist, dass der eine Session hält. Ich habe das Programm noch nicht gesehen, ich befürchte es eher okay. nicht. Der ist zurzeit ziemlich anderweitig eingebunden. Oh, ich denke auch. Aber ich habe die Panel-Session letztes Jahr in Denver fand ich, fand ich enorm und ich fand es toll, ihn, ihn mal persönlich zu sehen, ein paar Worte mhm. zu wechseln, auch anschließend. Okay. Also, Sehr netter, inspirierender Typ. Ja. Und ist, ist das wichtig, wenn man mit Drupal arbeitet, dass man, also wir, wir arbeiten tagtäglich mit so vielen mhm. Modulen, die von diesen ganzen Leuten geschrieben werden? Macht es das Arbe äh, die Arbeit ein bisschen lebendiger, wenn man weiß, die Gesichter, die hinter den Modulen stecken? Naja, man hat Ansprechpartner, wo man, also es ist gut, wenn, wenn, die, wenn die Leute einen kennen, dass man, dass man mit, den, mit den Fragen, Ideen zu ihnen kommen kann. Und ähm, für uns ist eigentlich immer wichtig zu erkennen, welche Module sind sozusagen für unsere Arbeit Mainstream, welche sind wichtig und welche sind nicht wichtig oder führen in eine gewisse Sackgasse. Mhm. So, und und äh, die, die Konzepte auch zu verstehen, aus, aus welchen Ideen heraus manche Sachen so oder anders umgesetzt sind, das, das ist schon gut. Mhm. Ja. Ja. Also gerade dieses, kann ich dem Maintainer vertrauen, wird er dabei bleiben, programmiert er so, wie ich es mir vom Standard, also vom Anspruch halt vorstelle, das sind einfach wichtige Sachen und ähm, da ist die DrupalCon einfach extrem vertrauensbildend für. okay Also es geht um Vertrauen und es geht darum, dass man den, den Ruf von dem Entwickler kennt, ähm, ja, mit und dessen Module man. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Punkt. Und auch zu gucken, ob man teilweise einfach kollaborieren kann. Also manchmal ja. arbeitet man ja selber an bestimmten Ideen und, und kann das zusammenwerfen. Und, und, äh, also Drupal lebt davon, dass, äh, dass das Rad nicht neu erfunden wird und dass alle zusammen halt an was mitarbeiten, was, was größer ist als die, die, die, die Summe der Einzelteile. Mhm. So, und wenn, wir, wenn, wenn da halt. Äh, äh, wenn da also Energien einfach entstehen können, ist es einfach nur für alle gut. Für uns, die wir uns Arbeit sparen, für den anderen, wo wir zuarbeiten können, für die Community, weil irgendwas wieder entsteht, was einen Baustein im Ganzen darstellt, der einfach gebraucht wird. Ja, ja. spannende Sache. Ja. Kennt ihr eigentlich Portland schon? Was, ich Nein, ich, was, ich, drüber drüber ist, ja. ich bin einmal drüber geflogen. Ich bin einmal drüber geflogen. Drüber ja, geflogen, aber ja. nicht da gelandet. Nee. Ja, okay. Keine Ahnung. Ähm, das äh, Video, was sie in München gezeigt haben, war ja eher etwas komisch für uns Europäer. Ich weiß nicht, wie dir das ja, ging, stimmt, aber ja, ja. das mit dem Radfahrer so. Also, die, scheint, die Stadt scheint ja einen gewissen, ähm, nicht Flair, was suche ich gerade als Wort. Sie muss ja eine gewisse, gewisse Erwartung bei Amerikanern hervorgeben. Wenn man so Portland sagt, so wie wir denken, so, so Berlin, dreckiges Loch, München, trinken alle Bier. so. Also, das ne? ist ja klar, dass Hamburg die einzig gute deutsche Stadt ist. Ne? Ähm, also irgendwie eine große Erwartungshaltung als Europäer kenne ich das nicht. Ich habe gestern mal nach den Verbrechenszahlen gesehen. Also es ist wohl immer noch die vier dritt sicherste Stadt entweder der, der Region oder der ganzen USA oder so. Hat aber auch so seine Ecken, die ganz, ganz, ganz, ganz schäbig und gefährlich sind. Aber also sonst habe ich keinerlei Erwartungen an Portland oder was das ist. Es gibt keine Parks, in denen ich laufen kann in der Innenstadt. Sehr die sind gut, alle sehr klein. Also, <lacht> also können wir alle in Ruhe sprinten. Wir müssen nicht um unsere Leben rennen. No, so. Da gibt es keine <lacht> Ablenkung. Ja. Ich Bin das zweite Mal überhaupt erst in den USA. Ich fand das erste Mal Total beeindruckend. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, also äh, gerade was ich so an, an, an, an stereotypen so äh, bis jetzt aufgenommen hatte. Ähm, ich fand die Leute sehr offen. Ich finde das, das Land, äh, die, die Landschaft, das Land wirklich faszinierend. Wie gesagt, ich werde hinterher noch mal zehn Tage mit meiner Frau zusammen durch äh, in zehn Tagen durch sieben Bundesstaaten eine Tour machen. Äh, ich freue mich da riesig drauf. Also, das ist, diese Weite das ist einfach enorm. Und du hast einen Hut mitgebracht von dem letzten Mal? Der ist aus, äh, der Hut, habe ich aus, aus Denver, von der, ich sag's, irgendwann von der Waffenmesse. Das war vom <lacht> einzigen Stand, der, der nicht irgendwie sich um, um Totschießen no, no, oder zwei Verletzen. Stände. Der zwei? mit den Gürteln war auch nicht um Totschießen. Das habe ich nicht gesehen, okay. Na gut. Und äh, den Hut fand ich einfach cool. Ich habe ihn sofort äh, mich gut. in diesen Hut verliebt und ich gehe zusammen mit ihm in die Badewanne. Und äh, ich, musste ja allerdings, ich, muss, ich musste und allerdings feststellen, also er ist, er ist äh, made, in, äh, made in Pakistan. Aber das, das äh, macht meiner Freude keinen Abbruch. Ja. Also ist ziemlich unzertrennlich. Ja. ja, dann hoffen wir, dass wir in Portland auch schon schöne Souvenirs finden. Und dass wir, ähm, wir werden sicherlich währenddessen und nach dem äh, berichten, was wir alles so erlebt haben. Ui, ja. und, ähm, Ui, ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Als, das klasse, ja. ja. Gut, dann äh, danke für das Gespräch. Und dann... Ah, warte. Jetzt warte. <lacht> <Okay, das lacht> war auch. Also. <lacht>